Guten Morgen, natürlich es schreit überall aus den Nachrichten, auch Niedersachsen kippt Beherbergungsverbot. Ich habe das jetzt bei Google News gleich mal eingegeben und im Saarland auch, aber seid gespannt. Ich lese euch jetzt mal äh, einige Sachen vor. Es wird wirklich äh, ja, lustig und zwar dann kommen hier weitere Meldungen und so weiter und so fort und da ist mir was aufgefallen. Ich will euch damit nicht langweilen. Die Berliner Morgenpost. Auf diese Seite bin ich gestoßen. Und zwar Corona über 7300 Fälle. Hausärzte kritisieren Politiker. Und jetzt kommt es ganz komisch. Jetzt läuft das praktisch rückwärts. Und ich fange mal weiter unten an, denn das ist zeitlich rückwärts geordnet. Äh, momento. Ja, noch ein bisschen. So, jetzt wird es langsam spannend. So, ähm, ja, fangen wir mal einfach gestern 17.03 Uhr an. Die Berliner Morgenpost berichtet, lehnt euch zurück, ich lese euch vor, so was mir aufgefallen ist. RKI-Chef Wieler, Abriegelung von Corona-Hotspots, denkbar und so weiter. Also das lohnt sich jetzt nicht, das habt ihr wahrscheinlich alles schon gehört. Niederlande und Frankreichs Grenzregion als Risikogebiete eingestuft. 17.40 Uhr. Die Bundesregierung hat die ganzen Niederlande, das gesamte französische Grenzgebiet zu Deutschland und erstmals auch Regionen in Italien und Polen mit Wirkung ab dem kommenden Samstag zu Corona-Risikogebieten erklärt. Außerdem werden dann Malta und die Slowakei komplett sowie einzelne Regionen in neun weiteren eu ländern auf die Risikoliste gesetzt, wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilte. Eine kurze Ergänzung, heute Morgen kam dann in den Nachrichten im Radio, dass Polen zwar also auch als, Grenz, als Risikogebiet erklärt wurde, aber nicht die Grenzregionen zu Polen. Das heißt also, der kleine Grenzverkehr kann weiterhin stattfinden. Gut, ich lasse das alles unkommentiert mehr als 8.800 Corona-Neuinfektionen in Italien. Das war 18.09 Uhr. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Wort Infektion hinweisen. Ich werde jetzt hier oben einen Link anfügen, den könnt ihr die ganze Zeit dann mal immer wieder angucken, was das Infektion, was das Wort Infektion überhaupt heißt. So, 18.35 auch das Saarland kippt, Beherbergungsverbuchet. Gut. Neuinfektionen in Großbritannien: 18.980. Corona-Ampel: Frankreich meldet mehr als 30.000 Neuinfektionen. Denkt dran, geht mal hier mit dem Finger beim Handy, äh, mit dem Finger hier oben in diese Ecke: da ist ein I, da ist diese Nachricht. Da könnt ihr ruhig drauf gehen, könnt ihr euch. Mal anhören, was Infektion wirklich bedeutet. Infektion, das Wort. Ja, Schwarzer Garde beim Vatikan. Ähm, ja, und das geht dann so weiter. Donnerstag, 15. Oktober, Jodelkonzert in Schweiz, wohl Auslöser für massiven Anstieg von Corona-Fällen. Corona-Fälle und Infektionen werden ja gleichwertig gebraucht, diese Worte. Ne? Trump-Berater gesteht, äh, gesteht Fehler beim Umgang mit Corona ein. Ja gut, Lebenserwartungen in Deutschland und so weiter. Ja, ich verlinke euch den Artikel, das ist nicht das Problem. Ähm, könnt ihr euch selber angucken, ist ganz interessant zu lesen. Viele, viele Corona-Risikofaktoren werden vermeidbar. Diese 7.21 Uhr, die Corona-Pandemie. Ich werde auch hier nochmal verlinken, Pandemie, was das bedeutet. Was das wirklich bedeutet. Ähm, und jetzt kommt der Hammer. Wir kennen alle unseren äh, bayerischen Ministerpräsidenten. Söder, Beherber Beherbergungsverbot wird fallen. 749 heute Morgen, das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Gegenden mit äh, besonders hohen Infektionszahlen wird nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder demnächst fallen. Die Einschränkungen für Urlauber aus Corona-Hotspots seien im Kampf gegen die Seuche in der Tat nicht das Wichtige. Das wird jetzt auch Stück für Stück auslaufen, sagte der CSU-Chef am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Ja, ich krieg da Husten. Ach ja, die Große Koalition, 8.11 Uhr, wird schon jetzt im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Bekämpfung über den 31. März hinaus verlängern. Eine entsprechende Vorlage der Koalition, die der Düsseldorfer Rheinischen Post am Freitag vorliegt, geht derzeit in die Abstimmung zwischen den Ministerien. Mhm. Was mir auch heute aufgefallen ist, ja, es wurde in den Nachrichten gemeldet, die Sorge vor Ansteckung, Ansteckung, Infektion, denkt hier oben dran, mit Corona steigt. Also ich erkläre eindeutig, wie Corona, äh, wie Ansteckung, Pandemie und solche Sachen, wie das alles zu werten ist. Sorge vor Ansteckung steigt, schon wieder. Aber in diesem Fall, ja, geht es um Trump und Biden. Hausärzte kritisieren Politiker vor, äh, für Corona-Äußerungen. 99 Unbedachte Äußerungen und Entscheidungen der Politik. Nochmal. Ich krieg doch wieder Husten. Unbedachte Äußerungen und Entscheidungen der Politik in der Corona-Krise haben nach Ansicht von Hausärzten zu einer hohen Belastung der Praxen geführt. Es gibt ja gut, äh, es gibt ja gut gemacht und gut gemeint. Leider waren einige Entscheidungen aus der Politik aus der zweiten Kategorie, sagt Jens Wasserberg am Freitag beim WDR 5. Also gut gemeint, naja. EU will das alles harmonisieren. Freitag, 16. Oktober, kaum Corona-Infektionen an Schulen. 10.13 Uhr, bisher hat es laut einem Medienbericht nur relativ wenige Corona-Infektionen und Quarantänemaßnahmen in deutschen Schulen gegeben. Bis zum Start der Herbstferien hätten durchschnittlich 98% aller Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen können, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland nach einer Umfrage bei den Kultusministerien der Länder. Demnach waren in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Bayern rund 0,04% der Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Leute, denkt nochmal dran. Was heißt infiziert? In Berlin waren es 0,07 0,04 oder 0,07 Also, sagen wir mal, wenn ich 7 habe, dann habe ich 7 von 100. Jetzt bei 0,7 Prozent muss ich sagen 7 von 1000. Und in diesem Fall werden 7 von 10.000 und nur infiziert. Denkt dran hier oben. Es gibt noch mehr solche schönen Fremdwörter, die uns tagtäglich... Begegnen. Naja. So, ähm, wie gesagt, lest euch das andere weiter durch. Ähm, Corona-News: Auch die Zahl der Corona-Toten steigt weiter. Auch die Zahl der Todesfälle ist seit Mittwoch auf deutlich höherem Niveau. Das RKI meldete am Donnerstag 33 neue Todesfälle. Am Mittwoch wurden sogar 40 Todesfälle gemeldet. Am Freitag meldete das RKI 24 Corona-Tote. Jetzt wissen wir ja, Corona-Tote mit oder an, sagte ja auch die ARD. Und auf diese Neuinfektionen, ich kriege immer Husten bei dem Wort. Naja, da muss man ja nicht hinweisen. Ah ja, der sieht gut aus. Ja, und so geht das die ganze Zeit weiter. Und... Wie gesagt, am besten ihr lest euch den Artikel aus der Berliner Morgenpost selber durch, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Ich glaube, es lohnt sich aber nicht, da noch viel mehr vorzulesen, denn wir wissen ja alle, was das bedeutet. Habt einen schönen Tag und macht was, aber macht's gut. Ne? Bis zum nächsten Video. Tschüss.